Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch eine weitere Zahnseidentechnik vorstellen, die Schlaufentechnik. Falls ihr immer noch nicht mit Zahnseide zurechtkommt, dann ist dieses Video für euch. Also bleibt dran! Ich habe ja schon mehrere Videos über Zahnseide gemacht auch darüber, wie man Zahnseide richtig anwendet. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut unbedingt rein, das ist nämlich da nochmal richtig im Detail erklärt. Ich verlinke euch das Video einmal. In dem Video zeige ich euch allerdings nur die Wickeltechnik. Es gibt zwei bekannte Techniken, das eine ist die Wickeltechnik, die ich persönlich auch verwende. Es gibt aber noch eine zweite Technik, das ist die Schlaufentechnik und die möchte ich euch in diesem Video einmal vorstellen. Noch einmal ganz kurz zur Wickeltechnik. Bei der Wickeltechnik nehmt ihr ungefähr 50 cm Zahnseide, wickelt es um euren Finger, eigentlich offiziell heißt es immer um den Mittelfinger, damit ihr dann so greifen könnt. Ich persönlich, das ist jetzt die nächste Technik, die Dr. Ami Technik, ich nehme immer ähm, Mittelfinger und Zeigefinger, also ist eigentlich egal, aber ich finde, wenn man es um zwei Finger wickelt, ist der Druck ein bisschen besser verteilt, als wenn es nur um einen Finger gewickelt ist, nur um den Mittelfinger. Da hat man eher noch das Problem, dass sich die Zahnseide festzieht und einem den Finger abschnürt. Ich finde, bei zwei Fingern ist es noch ein bisschen ausbalancierter. Deswegen das ist meine Technik. Aber wie gesagt, allgemein ist das eben die Wickeltechnik, wo man die Zahnseide um die Finger wickelt. Und da haben eben viele das Problem, dass sie damit nicht zurechtkommen, dass sich die Zahnseide immer fester zieht und die Finger schon einschnüren und blau werden. Und das ist natürlich unangenehm. Und deswegen zeige ich euch in diesem Video nochmal eine weitere Technik. Das ist die Schlaufentechnik und vielleicht kommen einige von euch damit besser zurecht. Probiert es einfach mal aus und findet für euch heraus, welche ihr lieber mögt. Für die Schlaufentechnik braucht ihr ein bisschen weniger Zahnseide, ungefähr die Hälfte, 25 cm. Und dann knotet ihr die Enden zu, einem, zu einer Schlaufe zusammen, sodass die Schlaufe, die sich daraus ergibt, ungefähr 10 cm lang ist. Also ihr macht hier einen Knoten rein und zieht den richtig schön Fest. Ich habe jetzt ein bisschen zu viel Zahnseide genommen, aber wie gesagt, ich verwende diese Technik normalerweise nicht. Wenn ihr das häufiger macht, dann kriegt ihr auf jeden Fall ein Gefühl dafür, wie viel Zahnseide ihr abrollen müsst und wo ihr den Knoten setzen müsst, damit am Ende ungefähr 10 cm bei rauskommen. Diese 10 cm ist auch nur eine ungefähre Angabe, weil das hängt natürlich davon ab, wie groß eure Hände sind. Wenn die eher klein sind, braucht ihr eine kleinere Schlaufe und wenn die groß sind, braucht ihr natürlich eine größere Schlaufe. Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen zu viel genommen. Dieser Überschuss hier sollte eigentlich ein bisschen kleiner sein. Ich schneide den mir eben kurz ab, sonst nervt er mich, glaube ich, die ganze Zeit. So, das sieht doch schon viel besser aus. Ihr müsst diesen Knoten auch richtig festziehen, sonst kann es das passieren, dass der bei der Benutzung der Zahnseide aufgeht, also richtig festziehen. Und dann nehmt ihr eben vier Finger und bildet damit eine Schlaufe. Und jetzt ist das im Internet, wenn ihr euch da mal zufällig eine Anleitung anschaut, da ist das immer ein bisschen blöd erklärt, weil immer nur eine einzige Fingerhaltung erklärt wird, aber ihr braucht eigentlich mindestens vier verschiedene. Also für jede Seite hält man es ein bisschen anders, damit man sie überhaupt richtig so verwenden kann. Und das zeige ich euch jetzt einmal. Also wenn ihr rechts oben die Zahnseide benutzen wollt, dann legt ihr am besten die Zahnseide über euren rechten Daumen und euren linken Zeigefinger. So spannt ihr die Zahnseide, die Finger möglichst eng zusammen, dann habt ihr mehr Kontrolle darüber. Und jetzt könnt ihr so die Zahnseide im rechten oberen Quadranten benutzen. Für die linke Seite macht ihr es im Prinzip genau umgekehrt. Ihr spannt die Zahnseide über euren linken Daumen und den rechten Zeigefinger. Und jetzt könnt ihr hier die Zahnseide so benutzen. So, das war ja nochmal relativ einfach, einfach nur spiegelverkehrt. Unten ist das Ganze ein bisschen anders. Wenn ihr also die Zahnseite rechts unten benutzen wollt und sie theoretisch so halten würdet wie rechts oben, dann kommt ihr nicht weit, weil ihr wollt jetzt ja die Zahnseite nach unten drücken und die Finger sind ja beide unter der Zahnseite, so ist es ein bisschen schwierig, sie nach unten in den Zahnzwischenraum reinzubekommen. Deswegen würde ich den rechten Daumen so wie gehabt hier unter die Zahnseite legen, den linken Zeigefinger aber nicht darunter, ich hoffe, ihr könnt das sehen, sondern von oben drauf und so könnt ihr jetzt, ich spanne die so ein bisschen <lacht> dagegen, also nicht ganz von oben, sondern so von vorne oben und so könnt ihr jetzt die Zahnseide rechts unten benutzen. Wenn es weiter nach hinten zu den Backenzähnen geht, dann ist aber auch diese Handhaltung noch nicht so ganz optimal, da kommt ihr schlecht hinten an, deswegen würde ich dann wechseln und auch von der rechten Hand den Zeigefinger von vorne nehmen und so könnt ihr halt richtig nach hinten zu den Backenzähnen die Zahnseite führen. Links unten ist es finde ich am ich sag mal kompliziertesten oder schwierigsten. Da muss man sich zumindest als Rechtshänder so ein bisschen umstellen. Ich würde euch raten, diese Haltung von rechts unten, die ihr hattet mit dem Zeigefinger von vorne und über den rechten Daumen, die würde ich beibehalten bis ihr alle Schneidezähne, auch die von der linken Seite, durch habt. So kommt man eigentlich am besten an die Schneidezähne ran. Und dann wechselt ihr, wenn es hier um die Kurve rum geht, und nehmt am besten wieder beide Zeigefinger beider Hände von vorne, um sie so zu benutzen. Und diese Technik hat eben den Vorteil, dass sich eure Zahnseide nicht um die Finger wickelt und die einschnürt, sondern ihr habt hier ganz guten Halt. Und wenn ihr ein neues Stück Zahnseide benutzen wollt, also normalerweise weiterwickeln wickeln würdet, dann könnt ihr jetzt einfach so ein bisschen zur Seite rucken und die Zahnseide ein bisschen immer weiter nehmen. Das ist, geht super schnell und dann nehmt ihr ein neues Stück Zahnseide. Ich hatte euch aber ja erklärt, ihr müsst nicht für jeden Zahnzwischenraum zwangsläufig ein neues Stück nehmen. Ihr könnt das natürlich machen, also es ist nicht nicht schlimm, wenn ihr es macht, aber ihr braucht es nicht unbedingt. Es sei denn, da sind wirklich Belege drauf, ähm, dann würde ich ein neues Stück nehmen und nicht die Belege oder Essensreste in den nächsten Zahnzwischenraum drücken. Aber wenn, wenn die Zahnseide eigentlich sauber ist, das hängt halt davon ab, was man gegessen hat, blöd gesagt. Dann müsst ihr nicht unbedingt ein neues Stück nehmen, nur wegen dieser Bakterien, die da drauf sind. Das ist egal. Es interessiert die Bakterien am Mund ziemlich wenig, ob da nur noch ein paar mehr oder weniger dazu kommen. Und wie gesagt, ich habe das schon ein paar Mal erklärt: die Bakterien als solches sind nicht unbedingt das Problem, solange sie in einem Gleichgewicht sind. Also die Bakterien sind nicht immer die Bösen, sondern wenn alles in einem harmonischen Gleichgewicht ist, dann sind die Bakterien nicht schlimm und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ihr Bakterien auf der Zahnseide habt und in den nächsten Zahnzwischenraum geht. Nur wie gesagt, es geht eben darum, dass man die Belege entfernt, die Plaque entfernt und die würde ich dann nicht in den nächsten Zahnzwischenraum reindrücken, wenn da was drauf ist, sondern dann könnt ihr ein Stück weiter wickeln oder eben die Schlaufe ein Stück weiter drehen sozusagen. Ja, probiert es einfach mal aus und ich bin auf euer Feedback gespannt. Wenn ihr es ausprobiert habt, sagt mir doch gerne mal, welche Technik euch besser gefällt und welche ihr findet. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Drückt doch gerne auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und vergesst nicht meine anderen Videos zum Thema Zahnseide zu gucken, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich verlinke euch alle Videos unten in der Infobox und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!